Ja, hallo, ich bin's, eure Tia aka und Sorcery und wir sind dabei bei Long Dark. Äh, wir sind am Ende des ersten Tages und ähm, ja, wir haben jetzt uns äh, schön das Kaminfeuer angemacht. Ich bin äh, übermüdet und ich trage zu viel und alles ist doof. Ähm, ihr seht, wie es momentan ausschaut, aber immerhin die Wärme, die tut mir gut. Ja, das seht ihr auch äh, auf dem Balken, der äh, grüne, der da immer so ein bisschen aufleuchtet. Ne? Das heißt, äh, ich tue mich jetzt gerade richtig schön mit, mit Wärme aufladen. Und ähm, ich habe schon ein bisschen was getrunken. Ich habe ja dieses, ähm, dieses, äh, was waren das Nur mal Schweine? Äh, Sch ich wollte schon sagen Schweinefutter. <lacht> ähm, dieses, dieses Essen mit Schweinefleisch äh, gegessen. Das Bohnen, Bohnen und äh, äh, Schweinefleisch war das, glaube ich, gewesen. Ähm... Trotzdem, ich, ich bin noch nicht ganz äh, satt und äh, ein bisschen durstig bin ich auch. Aber daran kann ich jetzt momentan nichts ändern. Weil letztlich, äh, man muss natürlich auch schauen, wie lange komme ich mit den Sachen aus. Ja, und jetzt habe ich äh, vier Getränke. Ähm, ich habe einmal Pfirsich. Ähm, Nochmal dann diese Geschichte mit, genau, äh, Schweinefleisch mit Bohnen halt. Äh, so ein bisschen Schokolade ist auch übrig. Ähm, ich weiß aber nicht, äh, wo ich äh, in der nächsten Zeit wieder was Neues finde. Deshalb... Muss man jetzt aufpassen. Was ich jetzt machen werde, wir haben 10 Stunden Dunkelheit vor uns. Ich will noch etwas Produktives tun, nämlich diesen Stuhl auseinandernehmen. So, okay, weil das brauchen wir dann für morgen dann wieder, dass es dann weitergeht. Und wir werden uns jetzt einfach mal hinpacken. Wir haben jetzt hier noch etwa 9 Stunden Dunkelheit vor uns. Nehmen wir mal 10. Ich bin total kaputt. Von daher, ich hau mich hin. Und schlafe schön durch. Mm. So. Was sagt ihr mir an? Überlebenszeit 17 Stunden. Siehst du wohl. Ähm, mir ist warm. Oh, aber ich bin ausgehungert. Und ich, ich bin wirklich echt durstig. Und wie ihr draußen hört, kein schönes Wetter. Ähm, nehmen wir mal erstmal hier die Schoki. So, und dann trinke ich noch ein bisschen was. Ich trinke noch ein bisschen mehr. Okay, wir wollen mal ganz nach oben gehen. Das ging durchaus auch weiter. Oh Gott, ist der Wind laut. So. Dann wollen wir nämlich mal schauen, ob hier oben irgendwie etwas ist, was wir auch noch äh, mitnehmen können. Wo bin ich denn jetzt gerade? Haha, da bin ich. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier oben sehen werden. Aber wegen des Sch Schneesturms, denke ich mal, werden wir so gut wie nichts sehen. Ich befürchte es. Ja, Richtig. Komm, komm, nimm, nimm. Okay, aber immerhin, wir haben Brandbeschleuniger gefunden. Das hilft uns auf jeden Fall dann eben auch äh, beim Feuer Feuermachen. Das ist, Gute ist, ähm, je öfter ihr Feuer gemacht habt, desto besser werdet ihr natürlich auch. Und ähm, irgendwann braucht ihr dann auch keinen Brandbeschleuniger, weil, ich einfach, ähm, weil ihr einfach das dann so dann auch hinbekommt. Hup, was war das? Das war nix. Okay. Gut. Äh, was wir jetzt machen werden, wir werden nochmal eine Stunde hier äh, ausharren. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der Sturm dann durch ist. So. Okay, Moment. Machen wir mal ganz kurz aus. Mm. So, okay. Wir gehen nochmal einmal ganz kurz in die Kiste. Wir warten eine Stunde. Und es ist immer noch dasselbe. Ah. Das ist Problem ist wirklich, wir werden draußen nichts sehen, wenn wir herumlaufen. Schade uns äh, eher. Guck mal, wie schnell die Werte nach unten gehen. Okay, wir werden jetzt einfach mal rausgehen. Und dann schauen wir mal, ob wir äh, ein paar Wölfchen finden. Bitte nicht. So. Für uns ist jetzt wichtig... Vielleicht sollten wir nochmal ähm, zum Hafen hingehen. Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Gucken wir mal hier kurz nach. Was ist in der Nähe, was uns helfen könnte? Da sind Boote. Das sieht aber nicht so erfolgsversprechend aus. Olaf, der Schöne ist etwas frustriert. Hm. Oh. Da gucken wir doch mal rein. Ist hier irgendwas? Naja, so, so ein bisschen Stoff wird wohl keiner wirklich brauchen. Also... Macht sich viel zu viel Gedanken, habe ich das Gefühl. Ähm, haben wir nichts. Radio. Kein Radio. Ah ja, stimmt. Wir können hinten auch nochmal gucken. Bum. Oh, sehr gut. Mal gucken. das irgendwo hin. Ah, da ist so ein Frostködel. Ah, genau, also kleine Äste kann man äh, schon zerschlagen, aber ähm, solche großen Astgabeln, da braucht man wirklich dann eben auch äh, Sägewerkzeug. Das habe ich jetzt leider noch nicht mit dabei. Nun, wir können ja mal gucken. Ja. Oh, die ist kalt ohne Ende. Ah. Irgendwas ist ja immer Freundchen. Oh, das ist gut. Nein, ich glaube, das ist schlecht. Kann ich die mitnehmen? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Yay! Oh, sehr gut. Very good. No, no, no, no. Nicht auseinandernehmen. Ach, Himmel... Ich wollte gerade ein böses Wort sagen. So, hier brauche ich gar nichts erst versuchen. Da ist nichts drin. Da. Lampenöl. Halleluja. Okay. Wir sollten natürlich dann schon aufpassen, dass wir nicht so ganz so viel dann eben auch... Äh, Achso, ähm, ich glaube, ich habe Hunger. Äh, ich, ich bin hungrig und bin fast total ausgetrocknet. Man muss wirklich sagen: ähm, Olaf der Schöne ist wirklich auch ein, ein Fresssack. So. Ähm, okay. Das Blöde ist, so viel haben wir nicht mehr an Sachen trinken. Das ist echt... Äh, das, das könnte ein Problem werden. Ähm okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier was Feines finden könnten. Oha. Ja, nehme ich mit. Ist okay. Was gesehen? Nein. Ist irgendwie Tüte dann schon Kohle? Kohle hört mir auch nicht zu. Ähm. Schon wirklich. Also, wenn man. Würdet ihr das machen? Irgendwo reingehen? Äh, nicht zu wissen, äh, was, was da los ist? Ob da jemand drin ist? Oder. Also, ich würde es ja nicht machen, ne? Dennoch noch die Musik dazu sind. Nimm mal mit. Okay. Oh. Gut. Was ist das? Nimm mal mit. Ah, Metallschrott. Also Kohlenstückchen sind definitiv eine feine Angelegenheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer schlechter hier. Komme ich jetzt irgendwie auf einer anderen Seite wieder raus, oder was? Hm. Na, naja, schauen wir mal. Dann gehen wir einfach mal wieder raus. So ein bisschen was haben wir auch gefunden. Also wunderbar. Äh, also auch hier. Ähm, wie gesagt, der Bereich ist... Hier sind wir wirklich ganz woanders gelandet. Okay, nimm, nimm, nimm. Okay. Äh... Ja, ich weiß, es ist kalt. Hm. Ui, ui. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. Wenn der mich erwischt, bin ich fällig. Hahaha. <lacht> ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. <lacht> Das wäre nicht gut ausgegangen, das sage ich euch mal. Ähm, anzünden. Oh, das, das war wirklich ganz schön knapp, Freunde der Nacht. Ähm, dann gehen wir einfach hier wieder zurück. Oh Gott, ich hasse es, wenn das so dunkel ist. Äh, machen wir es mal anders. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Tragen, anzünden. Okay. I could use this. Of course. Genau. genau, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite rausgekommen. Was ist das? Das ist nichts. Okay, wir gucken hier noch mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist, was ich noch brauchen könnte. Gut, Stoff nehmen wir mit. Kann nicht schaden, sag ich mal. Mal sehen, was hier noch drin ist. Ich brauche über alle Maßen unbedingt, unbedingt brauche ich irgendwie etwas zu trinken. Ich habe jetzt noch eine Bottle. Ihr könnt zwar auch Wasser schmelzen. Acht Stunden sind hier noch übrig in Sachen Licht. Das ist gut. Okay, können wir nicht mitnehmen. Äh, nein, will ich nicht. Okay. Ich denke mal, wir gehen hier jetzt einfach mal längs und gucken mal, was wir so hier noch finden. Guck mal, da hinten, das ist ein Hirsch. Und hätte ich irgendwie etwas... Was ich dafür benutzen könnte, um ihn zu fangen, ich würde es machen, aber ich habe nichts. So, da hinten, da ist jetzt hier unser Leuchtturm, das ist gut. Uäh, well, da wollte ich gar nicht hin. Ähm. Oh oh. Das ist nicht gut. Was man natürlich auch machen kann, sich ganz schnell hier dann eben auch äh, im Auto zu verstecken. Come on, come on, rein, rein, rein, rein, rein! <lacht> und einfach hier drin zu sitzen und abzuwarten. Okay. Eine Patrone hilft uns aber auch nicht weiter. Wie steht es momentan mit der Gesundheit? Mir ist kalt, äh, ich bin schon wieder ein bisschen müde, ausgetrocknet bin ich. Das Problem ist, äh, wir haben im Prinzip gar keine andere Wahl. Wir müssen raus und äh, auch wenn ihr ihn jetzt draußen nicht seht, er ist draußen noch unterwegs. Ähm... Die Frage ist, wie kommen wir an ihn vorbei? Da ist ja auch einer. Wir haben noch sieben Stunden Tageslicht. Wir können ja einfach mal nachschauen, ob hier in irgendeiner Form noch was anderes ist, wo wir hingehen könnten. Ja, das ist nicht ganz wahr. Wir, wir könnten schon natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, Schnee dann eben auch fertig machen. Vielleicht haben wir auch keine andere Wahl, nur... Äh, getauter Schnee ist nicht unbedingt gesund. Das muss man wissen. Oh, guck mal da! Was ist denn das? Oh. Ach so, da waren wir ja schon. Nun gut. Äh, wenn jetzt dann das andere gute Teil für uns nicht verfügbar ist, dann gehen wir einfach hier hin. Ich meine, zur Not können wir natürlich auch in diese Bunglas, äh, Bungalos, <lacht> Bungalos, jetzt kann ich schon stolpern hier, diese kleinen Hütten dann eben auch reingehen. Ähm, wie gesagt, auch wenn sie dir keinen Ofen haben, solange es da irgendwie, ach scheiße, ich habe meine, meine Matte vergessen. Oh, dann habe ich vielleicht doch keine andere Wahl. Das ist, ihr, ihr könnt überall übernachten, ach nee, Moment, da waren ja auch Betten. Wenn Betten da sind, dann geht das definitiv auch. Dann kann man da auch Energieriegel... Wasserreinigungstabletten, yay! Oh, oh. Ich so ja. Ich kann, ich kann dich ja verstehen, Freund. sehen, ob hier irgendwas ist. Bitte. Ja, Sehr gut. Sehr gut. Limo? Limo? Trinken. Er wird so happy sein. Yum, yum, yum, yum, yum. Yum, yum, yum, yum, yum. Äh, worüber ich persönlich noch äh, mehr als happy sein wird. Uh, rein! Rein! Oh Gott! Nix. Nix. Okay, das Viech, das ist jetzt irgendwie irgendwo da draußen. Ähm, ich bin durstig immer noch, äh, hungrig. Und wenn ich jetzt rausgehe, dann wird mir dieses Viech den Hintern wegbeißen. Welche Wahl haben wir? Ah, keine wirkliche. Ich bin unterkühlt. Das ist... Okay, komm her, komm her, komm her, komm her! Oh oh. Lebe ich noch? Ah. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das? Okay. Wir haben uns äh, beweisen können. Und ich komme hier nicht durch. Ich komme hier nicht durch. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich durch. Lass mich da links! Ah. Scheiße. Nicht schon wieder. Großer. Ich, ich kann hier nicht weg. Ja, ja. Ja, ja. Lass mich rüber! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. 57 Prozent. Scheiße. Ah... Aber, wie ihr seht, vielleicht habe ich hier die Möglichkeit, irgendwo reinzukommen. Okay, ich befürchte nicht. Doch, da. mal rein. Alter Falter. Okay. Hier sind wir wieder. Sehr willkommen. Oh Mann. Gott im Himmel. Äh, okay, also wir werden jetzt erstmal schauen. Nein, zurück. Genau. Komm. Gut. Es war hier ja irgendwo, und ich glaube, wir mussten da so ein kleines bisschen weiter nach oben gehen, äh, die Möglichkeit, mh, uns irgendwo auch hinzulegen. Da wollen wir gerade mal nachschauen. Moment, Stoff können wir gebrauchen. Ups. Äh, vielleicht können wir daraus irgendwas, äh, für uns zimmern. So, weiter geht's. So. Jetzt es hier irgendwo die Möglichkeit, nach oben zu gehen. Da, da, da, da, da. Okay. Gut. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Hm. Aber gibt es denn gar nichts? Gar nichts! Tisch, okay. Ähm, da habe ich schon nachgeguckt, gell? Da habe ich schon nachgeschaut. Betten. Wir bräuchten ein Bett. Da ist ein Bett. Okay, ich könnte mich auch hinlegen. Theoretisch könnte ich mich auch hinlegen. Okay. Gibt es hier noch irgendwas, wo man... Nein. Ich wollte gerade fragen, kann man hier irgendwo äh, ein Feuerchen machen? Kann man auch als Bett verwenden. Wunderbare Sache, das. Okay. Hier ging es raus. Auch hier ist ein Bett. Äh, was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch fünf äh, Stunden übrig. Wir werden uns jetzt erstmal versorgen. Es werden die Wunden behandelt. So. Unter Kühlung, da kann man jetzt momentan nichts machen. Das ist jetzt einfach mal so. Äh Und wir gehen jetzt. Wie, wir hauen jetzt ab. Wir versuchen wirklich. Ähm, zum Leuchtturm wieder zu kommen mit der vagen Hoffnung, dass wir nicht angegriffen werden. So, letztlich wir können hier auch noch mal reinschauen, weil ich glaube, alles haben wir auch nicht durchstöbert. Das machen wir mir ja gerade. kaputte Metalltür. Ah, herrlich. Gut. Die helfen uns auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen weiter. Metallbox oder Plastikbehälter? Nichts drinne. Alles klar. Abgefrühstückt. So. Hier habe ich schon geguckt. Genau. Schauen wir hier noch mal nach. Yum, yum. Okay, Metallbox. Komm, Metallbox. Hm. Also hier scheint nicht mehr zu sein. Ganz viel Spott. Wohnwagen verlassen. Ah, guck mal, hier können wir auch nochmal gucken. Ähm, ein großes Teil, ne? oder? Ich muss wieder husten. Moment. Ah, Mensch, verdammte Husten. So. Hm. Was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Wir haben fünf Stunden Tageslicht übrig. Wir sind aber auch eben relativ kaputt. Deshalb werden wir uns jetzt erstmal kurz hinlegen. So. Wie schaut's aus. Äh, mir ist immer noch schweinekalt. Dann kann ich jetzt momentan wirklich nichts ändern. Ich habe anscheinend noch äh, Blutverlust. I would do for a drink right now. Ja, mein Freund, das, das wäre schon schön. Ich muss dir ja recht geben. Aber weißt du, äh, guck dir mal die Gegebenheiten gerade an. Das ist echt schwer. Wir alle haben Probleme. Okay. Gut, wir versuchen jetzt äh, zurückzukommen, in der Hoffnung, dass diese fiesen Wölfe jetzt weg sind. Wir gucken hier noch mal ganz kurz nach, aber ich glaube wirklich nicht, dass ich hier irgendwas habe, was ich mitnehmen kann. Nein. Nichts da. Okay, dann gehen wir jetzt darüber. Oh Gott, das sind. Ich hoffe, die Wölfe sind nicht mehr da. Wenn mich jetzt noch ein Wolf erwischt, dann sind wir erledigt. Freund, du bist sehr. Äh, du lebst gefährlich, ne? Olaf. Risiko einer Unterkühlung. Ja, das ist mir auch klar. Oh Gott. Was meint ihr, überleben wir den Tag noch? Ich, ich bin mir da momentan nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich verlange dem jungen Mann wirklich einiges gerade. Ähm... Was das? Nichts. Es ist einfach nichts. Ich kann mittlerweile auch mal wieder nicht mehr laufen. So. Aber wir sind, ähm, wir sind schon äh, auf dem richtigen Weg, sag ich mal. Oh Gott, ich habe bloß nicht gedacht, dass wir noch so weit entfernt sind. Oh nein! Wir haben noch etwa 4 Stunden Tageslicht übrig. Die Prozente von der Gesundheit, die gehen jetzt auch langsam nach unten. Also Olaf ist schon echt angeschlagen, der arme Mann. So. Okay, aber guck mal. Also ich glaube, wir könnten es doch hinbekommen. Dann machen wir ein richtig schön warmes, wunderbares Feuer an. Oh, herrlich. Hm. Olaf, das kriegst du hin. Wer, wenn nicht du? Hör ich von dir ein Chaka. Chaka. So, und da ist wieder ein Wolf unterwegs. Oh Mann. Noch ein Wolf und wir sind geliefert. Hier sind wir schon mal gut und richtig. So, Okay. Ich glaube, wir können es noch schaffen. Ich hoffe, wir können es noch schaffen. <lacht> Olaf ist noch so jung. Er soll nicht an dem zweiten Tag dann schon sterben. Ich kann nicht, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Oh, oh Gott im Himmel! Um. Ja, ich denke mal. Uh. Uh. Äh, was ist das? Ausgebrannte Fackel, ja. Die brauche ich dann auch nicht mehr. Okay. 22 Ja, nee, schon gut. Doch, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh Gott, ich hoffe, er schafft es. Ich meine, das, das wäre es doch noch, ne? Wenn oh, ich dachte eben schon. Oh, das war mein Magen. Ja, ich weiß. Komm, komm, mein Freund. Das kriegst du hin. Jetzt machen wir erstmal gleich richtig, richtig schön heiß, ne? Ofen ist dann an und die geht's richtig gut. Na komm, na komm, ist alles gut. Hm. Mutti kümmert sich um dich. So, Äh, nein, jetzt machen wir mal, hm. machen wir mal an. Petroleum, wir haben nichts anderes. Feuer machen. So. Ich bin so gut, ich weiß. Wunde behandeln. Gut. Die Wunden sind behandelt. So, jetzt müssen wir uns um einiges andere Sachen kümmern. Ähm, Brennstoff hinzufügen. Äh, nehmen wir mal altholz. Wir haben jetzt 52 Minuten Brennzeit, knapp zwei Stunden. Wenn immer mal ähm die Kohle bringt, nicht viel, oder? Nö, nicht wirklich. Ähm okay, dann machen wir noch mal ein Buch rein. So, dann unbedingt, unbedingt ähm Wasser, Schneeschmelzen. Also äh, hier könnt ihr auswählen, wie viel das werden soll. Machen mal drei Liter fertig. So, ähm, um, ich habe eben, ähm, um, ja, falsch geklickt. <lacht> okay. Oh, ja, ja, ja. Ähm. Um, nicht trinkbar. Ähm, um, reinigen. So viel wie möglich. Reinigen. Okay. Äh. gehen wir wieder zurück und trinken so viel wir können. Trinken. Jetzt noch was. Kein Hunger mehr. Okay. Essen. Essen. Oh, äh, nein, zurück. Oh. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. schimmeliges Fleisch sollte man nicht essen. Okay, wie sieht es mit der Gesundheit aus? Ah, ich bin noch hungrig. Ähm, aber es, es geht mir schon besser. Ähm, machen wir dazu. Zedernholz, da haben wir auch noch ein bisschen was. Das will ich aber eigentlich nicht verwenden. So, drei Stunden haben wir jetzt dann... Also ich werde mich jetzt einfach mal gerade hinlegen. Für ein Stündchen. Um einfach nur mal zu gucken, wie es jetzt dann eben ähm, von der Gesundheit ausschaut. Ob es nach oben geht. Sag mal her. Oh, ja, gut. Er ist eben immer noch müde. Gut, dann wollen wir es so machen. Er bekommt jetzt hier nochmal ein bisschen was zu trinken. Okay und äh, wir essen hier noch mal richtig schön lecker ein Döschen mit Schweinefleisch und Bohnen so macht das fertig und dann ist es jetzt schon fertig ja ne hat das jetzt schon weggefuttert ah schiete ich habe vergessen Ah, ich, ich wollte es erwärmen okay alles klar <lacht> Gut, wir haben jetzt noch 10 Stunden Dunkelheit vor uns. Wir nehmen 11 Stunden. Und ruhen uns einfach aus. Und die Verrückten draußen, die tun schon wieder rumbohren. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie etwas hört oder nicht hört. Äh, es ist noch dunkel, oder? Ausruhen. Äh, warten. das ja Freund. Ähm, warum ist es so dunkel, verdammte Axt? mann äh, trinken trinken. Gluck gluck gluck gluck gluck. Okay? Hm. Essen. Okay? Wie stehe ich denn von meiner Gesundheit her? Ich bin wieder gesund, scheint mir. Äh, und. Mensch. Oh, das ist doch. Warten. Noch zwölf Stunden Tageslicht übrig. Ne, also jetzt kann ich zumindest wieder was sehen, ne? Okay. Äh, wir haben die zweite Nacht überstanden. Wir gehen jetzt nochmal ganz nach oben hin. Warum bin ich so langsam? Ich bin total langsam, ne? Zustand 61%. Ich bin noch nicht ganz hergestellt. Na gut. Ja, dann, dann ist es so. Aber ich, ich kann noch nicht mal schnell laufen. Ich bin total fix und fertig. Nein, ich wollte eigentlich wieder nach oben gehen, aber äh, der junge Mann, der kriegt das nicht hin. Ich glaube, ich werde hier nochmal ein kleines Feuerchen machen. Ja, äh, das war jetzt hier so der äh, zweite Tag ne, von Salon äh, Dark. Und ähm, ja, ihr habt jetzt so einen kleinen Vorgeschmack von dem bekommen, was euch äh, bei diesem tollen äh, Spiel erwartet. Also man kann wirklich da äh, längere Zeit spielen und ähm, wie gesagt, es gibt ja natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt, und das kann ich euch auch nochmal zeigen, gehen wir mal raus, so, äh, verlassen, Ja, ist okay. Mhm. Sie haben äh, jetzt äh, ein Update gefahren, so, genau, und zwar es gibt jetzt auch Herausforderungen. Und zwar erstmal Gejagt Teil 1. Der alte Bär ist hinter dir her. Das einzige, äh, das ihm etwas anhaben kann, ist das alte äh, Bärentötergewehr des Pelzjägers. Du musst zur Hütte des Pelzjägers, bevor dich der Bär erwischt. Ja, das ist so das Erste an Herausforderungen. Und das Zweite ist, hoffnungsloser Rettungsversuch. Äh, bist du die einzige und noch lebende Person? Äh, du musst es wissen. Wenn du ähm, nur jemanden äh, ein Signal senden könntest, äh, finde die Leuchtpistole am Gipfel des Wolfsbergs. Äh, verwende sie am obersten Punkt des äh, Leuchtturms am Ort der Trostlosigkeit. Äh, das sind jetzt hier ähm, zwei Sachen, die jetzt hier als letztes Update gefahren wurden. Und ähm, hört sich beides sehr verheißungsvoll an. Also darauf habe ich im Prinzip schon richtig Bock, vor allem das äh, mit dieser Bärengeschichte. Äh, es gibt äh, keinen Story-Modus. Ähm, nicht in der Alpha-Version momentan verfügbar, aber ich bin auch guten Mutes, dass da hoffentlich auch bald irgendwie etwas dann auch äh, kommt. Ähm, Long Dark ist immer noch ähm, ja, am, am Machen und Tun. Also die äh, Software-Leutchen ne? ist noch nicht fertiggestellt. Von daher wird es auch immer noch mal wieder neue Updates geben. Und ähm, ich denke mal, es, es bleibt nicht langweilig. Ihr habt hier auch äh, die verschiedensten Möglichkeiten, dann eben auch äh, die ganze Umgebung äh, zu erkunden. Ne? Mache ich hier nochmal das hier. Okay, es gibt hier... Ich weiß gar nicht, wie viel. Also es gibt äh, die Rätselsee, dann gibt es die Küstenstraße. Äh, persönlich würde ich immer zur Küstenstraße neigen. Ähm, da bekommt man äh, die meisten Goodies, sag ich mal. Äh, es gibt das idyllische Tal, äh, natürlich Ort der Trostlosigkeit, äh, Wolfsberg und äh, man kann ja, vielleicht hoffen, dass da bald neue Regionen kommen. Äh, das es jetzt tatsächlich nun von mir. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, vielleicht habt ihr auch Bock, Selon Dark mal auszuprobieren. Also ich kann nur dazu raten, weil mir bringt es Spaß. Es ähm, ist nicht so, dass ich die ganze Zeit das Ganze zocke, aber ich bin äh, immer mal wieder am Spielen. Ja, und äh, man kann sich auch wirklich darin äh, so ein so bisschen fallen lassen und ähm, ja, auch sich ausprobieren. Ja. Hach, lange Rede, kurzer Sinn. Alles klar. Bis dann. Tschüss.